Es ist jetzt dran, Felix Gündling und er wird uns das Motus-Projekt vorstellen. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein projekt vorzustellen. Das ist eine Open-Source-Mobilitätsplattform. Und hier auf der ersten Folie sehen wir schon direkt die Live-Karte, die von Motus bereitgestellt wird. Das heißt, wir haben im Prinzip die Möglichkeit, die Live-Position von allen Fahrten im öffentlichen Verkehr hier auf der Karte darzustellen. Was ist MOTUS genau? MOTUS ähm, ist modular aufgebaut. Wir haben im Kern einen zeitabhängigen Fahrplangrafen, auf dem wir dann eine hochperformante, multikreatielle, intermodale Echtzeitreiseplanung aufbauen können. Ähm, wichtig ist, dass die ähm, Optimalität der Ergebnisse mathematisch garantiert ist. Und um das Ganze auch Nutzern dann wirklich zur Verfügung stellen zu können, ähm, gibt es weitere Module, wie zum Beispiel die Autovervollständigung von Adressen und Teilestellen. Ähm, Motis hat einen eigenen Teilserver eingebaut, um das alles möglichst einfach zu machen. Und wir haben auch ähm, eine App und eine Web-UI, mit der man dann das Backend ansprechen kann. Ähm, warum sollte man das benutzen? Ähm, mit Motis bietet man seinen Kunden eine hochperformante Best-in-Class-Reiseplanung ähm, mit Echtzeitdaten. Das heißt, wir können ähm, Ausfälle, Verspätungen und sowas alles berücksichtigen, basierend auf GTFS und GTFS-RT. Und die Algorithmen, die wir verwenden, sind State of the Art. Das heißt, sie kommen direkt aus der Forschung und sind so schnell, wie man es halt machen kann. Die Algorithmen und Datenstrukturen sind skalierbar und wir können mit extrem großen Netzen und Datenvolumen umgehen. Zudem ist MOTIS dann durch die modulare Struktur sehr gut erweiterbar und flexibel anpassbar. Und durch die Lizenz ist es auch nicht unbedingt nötig, dass diese Anpassungen dann ähm, quelloffen sind. Wenn man quasi sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil äh, einholen will, dann kann man das auch privat machen. MOTUS gibt es nicht erst seit gestern. Ähm, MOTUS ist in einer langen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bahn und der TU Darmstadt entstanden, die 1996 begann. Ähm, ganz am Anfang ging es nur darum, wie man quasi effizient Datenstrukturen in Fahrplänen ähm, also Fahrpläne in Datenstrukturen abbilden kann. Das Ganze ging dann weiter für in Richtung multikriterielle Fahrplanauskunft, Echtzeitfahrplanauskunft und später dann auch in die Richtung intermodal. Das heißt, wir können Verbindungen von Tür zu Tür berechnen. Und das Ganze ist auch seit 2020 Open Source. Wie schon gesagt, dahinter steckt im Prinzip primär die TU Darmstadt, ähm, aktuell arbeiten daran drei wissenschaftliche Mitarbeiter, ähm, wissenschaftliche Hilfskräfte und ähm, da ist auch schon sehr viel Arbeit in, in Form von Abschlussarbeiten und Praktika ähm, von Studentinnen ähm, reingewandert. Ähm, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über die äh, konkreten Forschungsthemen sprechen. Ähm, multikriterielle Verbindungssuche, was heißt das eigentlich? Ähm, prinzipiell gibt es immer das Problem, dass jeder Kunde, jede Kundin quasi ein anderes Profil hat, ähm, andere ähm, Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse kennen wir nicht und die können die Kundinnen dann auch nicht zwingend in Zahlen ausdrücken. Das heißt, ähm, dafür haben wir im Prinzip die Lösung entwickelt, die ähm, alle möglichen Trade-offs zu berechnen, das heißt, wir haben eine multikriterielle Verbindungssuche und hier sieht man kurz als Beispiel, ähm, bei diesen drei Verbindungen ist es sinnvoll, alle drei auszugeben und nicht nur eine davon, das heißt quasi eine gewichtete Summe ähm, oder quasi einfach nur nach Reisezeit zu sortieren und die erste davon auszugeben, ist nicht ausreichend, deswegen haben wir einen multikriteriellen Ansatz im Hintergrund. Das Ganze lässt sich dann auch dynamisch erweitern. Wir könnten zum Beispiel auch äh, Attribute wie Preis oder Umweltverträglichkeit oder die Schlafzeit in einem Nachtzug optimieren. Ein weiteres Thema, wo auch wieder das Thema multikriteriell bei uns reinspielt, ist, die, ist das personalisierte Routing für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Hier forschen wir gerade im Open Next Projekt zum Thema einer integrierten Verbindungssuche, wo die Ergebnisse dann barrierefreie Verbindungen sind, basierend auf dem Profil der jeweiligen Person, die die Anfrage gestellt hat. Zum open projekt gibt es auf dieser Konferenz noch zwei weitere Vorträge, die im Programm gefunden werden können. Genau, ein weiteres Thema ist auch die Unterstützung von Dynamic Ride-Sharing. Das können wir aktuell noch nicht in der Open-Source-Version, wir haben aber vor, das zu überführen, unsere Forschungsergebnisse in die Open-Source-Version einzufliegen, Dynamic ride sharing ist im Prinzip die Einbindung von Mitfahrangeboten in die Auskunft. Das heißt, wir könnten in Kombination von dem öffentlichen Verkehr und Mitnahmeangeboten optimale Verbindungen berechnen. Und Dynamic ride sharing heißt, dass wir im Prinzip nicht nur die Mitfahrt von Start des Fahrers zum Ziel des Fahrers anbieten können, sondern auch im Prinzip auf Teilstrecken und auch auf Umwegen, solange der Umweg überschaubar ist, wie man hier sieht. Ähm, genau. Ähm, dieses, dieses Umwegsmodell ähm, basiert darauf, dass der Fahrer oder die Fahrerin ein ähm, wirtschaftliches Modell hinterlegt hat. Das heißt, wenn die ähm, Kosten, die er einnimmt, seine, ähm, also die den Preis, den er einnimmt, seine eigenen Kosten, übersteigt, dann ist es für ihn wirtschaftlich und dann wird diese Fahrt in unserem System angeboten. Hier sehen wir auf der Karte ein Beispiel von Heidelberg nach Stuttgart und wir sehen, dass wir auf der größeren Karte hier sehr, sehr viele Haltestellen haben, von wo nach wo die Mitnahme möglich wäre und daraus kann man, denke ich, sehr gut ableiten, dass, es, dass dieses Problem algorithmisch sehr herausfordernd ist. Und wir sind sehr froh, dass wir dafür eine Lösung gefunden haben, die wir dann demnächst in der Open Source Version anbieten können. Ein weiteres Problem bei der intermodalen Verbindungssuche ist, wenn man quasi Individualverkehr, das heißt, mein Privat-PKW mit ÖV kombiniert, dann hat man häufig das Problem, dass man, wenn man wieder zurückkommen will, zwei Suchanfragen machen muss. Ähm, wo aber im Prinzip nicht garantiert ist, dass der Parkplatz auf dem Hinweg ähm, auch auf dem Rückweg wieder erreichbar ist. Das heißt, hierfür haben wir eine äh, integrierte Verbindungssuche entwickelt, die Hin und Rückweg integriert zusammen optimiert und dann ist sichergestellt, dass, die, ähm, dass der Parkplatz auf dem Hinweg und auf dem Rückweg derselbe ist und die insgesamt Verbindung dann optimal. Ähm, hier sieht man dann, dass man zum Beispiel auch ähm, von einem Parkplatz aus zu einer Station starten kann, über eine andere Station dann zum Ziel kommt. Also wir haben jetzt quasi hier auf der X-Achse die, die Zeit. Und wenn man wieder zurückkommt, kann es sein, dass man über eine andere Station wieder zum selben Parkplatz kommt, wenn die ähm, auch nahe zu diesem Parkplatz gelegen ist und dann wieder zurück zum Start. Ähm, wie anfangs erwähnt, ist MOTIS ähm, mehr als nur eine intermodale Verbindungssuche. Das heißt, wir haben im Prinzip nicht nur die Suche, sondern auch Nutzeroberflächen. Wir haben einen Teilserver im Hintergrund, der das Ganze sehr möglich, sehr einfach macht, das zu deployen. Wir haben eine Android-App, die sehr einfach zu bedienen ist und auch eine Webanwendung. anwendung Wie man hier sieht, sind hier auch schon die Verspätungen sichtbar. Das heißt, hier sieht man auch direkt, dass das System dann die Echtzeitinformationen verarbeiten kann. Ähm, als Roadmap haben wir im Prinzip vor, ähm, als nächstes äh, free float Sharing und ähm, stationsbasiertes Bike Sharing mit Hilfe von GBFS einzubinden. Ähm, wir haben vor, das Echtzeitrouting genauso performant zu machen wie das Routing auf Fahrplandaten. Aktuell haben wir da verschiedene Algorithmen integriert. Ähm, es gibt zum Beispiel den Multi-Criteria der basiert direkt auf dem zeitabhängigen ähm, Datenmodell im Kern, der ist auch echtzeitfähig und dann, das ist im Prinzip aber leider der langsamste Algorithmus, den wir aktuell haben, ähm, wir haben andere Algorithmen wie den Trip-Based-Algorithmus, den CSA-Algorithmus und den Raptor-Algorithmus, die sind alle schneller als der Multi-Criteria-Dextra, ähm, das heißt, der nächste Schritt wäre quasi, ähm, diese Algorithmen auch echt echtzeitfähig zu machen und damit dann quasi die Performance von ähm, der statischen Auskunft, auch in der dynamischen Auskunft zu haben. Wir wollen ein effizienteres In-Memory-Datenmodell für den Ganzjahresfahrplan haben, was dann quasi die, die Fahrplandaten komprimiert und wir verwenden aktuell im Hintergrund OSRM für das Straßenrouting auf den OpenStreetMap-Straßendaten und per Pedes routing für die mobilitätseingeschränkte eingeschränkte ähm, Verbindungssuche für ähm, Fußgänger auf OpenStreetMap Daten und wir wollen für diese beiden als Valhalla als Alternative integrieren, so dass wir quasi dadurch den Rahmenbedarf deutlich reduzieren. Also insgesamt ist das Ziel, dass wir ähm, eine Auskunft europaweit mit Motus anbieten können mit einem überschaubaren Server. Ähm, Genau, des Weiteren wollen wir auf jeden Fall auch die Forschungsergebnisse aus der Open, World, Open Source Version ähm, integrieren, in die äh, aus der Forschung in die Open Source Version integrieren. Ähm, dazu gehört das Ridesharing, das, das integrierte Park-and-Ride-Roundtrip-Routing äh, und die ähm, Verbindungsüberwachung und Reisebegleitung, die wir auch entwickelt haben. Das heißt, wir können im Prinzip ähm, Millionen von Verbindungen ähm, in, im Hintergrund tracken, und sofort Alarm schlagen, wenn diese Verbindungen von Problemen betroffen sind, zum Beispiel Verspätungen oder Ausfällen oder Gleisänderungen und diese quasi dann sofort zum Client pushen. Des Weiteren wollen wir auch noch weitere Standards unterstützen. Wir unterstützen aktuell GTFS, GTFS-RT, die HFASO-Daten und dazu soll dann demnächst noch NETEX kommen und Eventuell als Abfrageschnittstelle dann auch ähm, andere Abfra Abfrageschnittstellen wie Open Journey Planner oder ähm, Open Trip Planner-kompatible ähm, ähm, APIs. Ähm, da ich noch Zeit habe, <lacht> ähm, erzähle ich noch ein bisschen was zu dem Ansatz, wie Motus quasi die Verbindungen findet. Wir sehen hier ähm, quasi Start und Ziel. Links ist Start, rechts ist das Ziel. Ähm, wir haben... Ähm, Quasi der, in der Anfrage spezifiziert, wie weit die Nutzerin dann äh, quasi mit den jeweiligen Verkehrsmitteln fahren würde. Hier sehen wir dann quasi den Laufradius, den Fahrradradius und den Autoradius. Es könnten aber auch noch andere Verkehrsmittel dazukommen, ähm, wie zum Beispiel E-Scooter oder ähm, ähm, bike sharing und äh, wir sehen hier auch quasi gestrichelt die Verbindung mit dem öffentlichen Verkehr. Das heißt, wir wollen quasi immer von Start zu den Haltestellen routen. Wir können auch im Prinzip mit den jeweiligen Verkehrsmitteln natürlich von Start zu Ziel routen. Ähm, das wäre dann halt quasi unimodal, nicht intermodal. Ähm, genau, und wenn wir diese Möglichkeiten gefunden haben, von einem vom Start aus zu den jeweiligen Haltestellen mit den jeweiligen Verkehrsmitteln, machen wir das Gleiche auch noch für den Für das Ziel fürs Ziel ist es quasi rückwärts, das heißt, wir haben hier eine ähm, N zu 1 Suche, beim Start war es eine 1 zu N Suche ähm, und im Prinzip wandeln wir diese Möglichkeiten in Kanten um, ähm, die wir dann in dem jeweiligen Routing-Algorithmus dynamisch entpflegen und dann können wir quasi in dem Routing-Algorithmus, in dem neuen erweiterten Datenmodell, das jetzt auch diese Kanten enthält, eine Suche von Start zu Ziel machen. Und ähm, das Ganze stecken wir dann quasi in unseren TripBase, Traktor, CSA oder multi Multicriteria Dijkstra und finden dann garantiert optimale Verbindungen aufgrund dessen, dass, der, dass die Ansätze, die wir hier gewählt haben, quasi die ähm, algorithmische ähm, Optimalität garantieren können. Genau. Ähm, zusammenfassend kann man sagen, Motus Project ähm, kann aktuell schon eine integrierte Gesamtoptimierung der Reisekette. Das heißt, wir können verkehrsmittelübergreifend hochperformant ähm, von Tür zu Tür suchen und dabei auch Echtzeitinformationen berücksichtigen, wie Gleisänderungen oder ähm, Ausfälle, Verspätungen, Umleitungen, Zusatzzüge. Ähm, und das Ganze ähm, basiert auf unserem hochperformanten Routingkern und ist mathematisch garantiert, dass wir da die optimalen Verbindungen finden. Das Ganze ist multikriteriell, das heißt, wir können mindestens Reisezeit und die Anzahl Umstiege berücksichtigen, aber auch das Modell wäre erweiterbar, um weitere Kriterien wie zum Beispiel ähm, Umweltbelastung oder ähm, Preis oder Schlafzeit ähm, im, im Nachtzug. Hier unten habe ich noch die URLs aufgelistet, das Ganze ist Open Source und ähm, falls jemand das ausprobiert, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn, wenn es dazu Feedback gibt. Wir sind aktuell noch sehr am Anfang des Projektes, erst seit 2020 Open Source und ähm, falls jemand da äh, Lücken in der Dokumentation findet oder andere Probleme hat, bin ich da gerne bereit, ähm, Hilfeleistung zu geben und äh, die Dokumentation natürlich dann entsprechend zu erweitern. Genau, das war es von meiner Seite. Vielen Dank, Felix, für den spannenden Vortrag. Wir haben ja einige Fragen äh, aus dem Publikum. Ähm, gehen wir einfach mal durch. Ähm, es ist ja jetzt mehrfach schon von dir angesprochen worden, das Thema garantierte Optimalität. Ähm, gilt das auch für Dynamic Rideshare? Ähm, genau, also im Prinzip gilt das äh, innerhalb dessen, wie wir das definiert haben, also wir haben ja im Prinzip dieses ähm, Fahrermodell definiert, ähm, was eine gewisse Wirtschaftlichkeit annimmt, das heißt, der Fahrer oder die Fahrerin würde jetzt nicht unnötig irgendwie um Umwege machen, die für ihn oder sie dann nicht wirtschaftlich sind. Ähm, und wir haben im Prinzip immer als Pre-Processing, dass wir quasi dann, dass wir die Fahrten ähm, über das Netz der öffentlichen Verkehrsstationen mappen, das heißt, in dem Moment, wo die Stationen im öffentlichen Verkehr keine, keine entsprechende Dichte vorweisen, müssten wir quasi virtuelle Stationen hinzufügen, um dann die Optimalität weiterhin garantieren zu können. Aber innerhalb dieser Definition haben wir die Optimalität garantiert, ja. Okay. Bei der Suche ähm, habt ihr verschiedene Parameter, die man äh, nutzen kann. Äh, wie hoch ist denn die maximale Anzahl der Parameter in der Suche? Die Anzahl der Parameter in der Suche, ähm, also sprechen wir jetzt über Parameter wie, wie weit möchte ich am Anfang laufen oder, ähm, also wir haben im Prinzip, können wir optimieren solche, also kann wir für jedes Verkehrsmittel quasi Parameter wie weit bin ich maximal oder wie lange bin ich maximal bereit, dieses Verkehrsmittel zu berücksichtigen, also zu benutzen am Start und am Ziel? Das heißt, das Ganze schon mal mal zwei. Und wenn man jetzt quasi als nicht mobilitätseingeschränkte Person routet, dann war es das im Prinzip auch schon. Wenn man als mobilitätseingeschränkte Person routet, dann kommt natürlich da noch sehr, sehr viel dazu. Ähm, abhängig von dem, also von dem Profil der Mobilitätseinschränkung. Also da kann man im Prinzip dann für jedes Attribut in der OpenStreetMap ähm, sagen, was da quasi der Widerstand im Routing sein soll, ähm, was dann quasi multikriteriell einfließt. Also wir haben im Prinzip den Ansatz, dass wir jetzt nicht nur quasi ähm, harte Ausschlüsse berücksichtigen wollen, wie zum Beispiel ähm, dass ein Rollstuhlfahrer halt keine Treppen benutzen kann, sondern im Prinzip gibt es halt auch sehr viele Personen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Knieproblem habe, dann würde ich eventuell schon im Notfall noch eine Treppe benutzen. Wenn der Umweg jetzt kilometer lang ist, dann nehme ich lieber die Treppe. Und das ist im Prinzip genau wieder so ein multikriterieller Trade-off wie der zwischen Anzahl Umstiegen und Reisezeit, sodass wir da quasi dann auch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Also im Prinzip hängt es immer davon ab, mit welchem ähm, Profil möchte ich suchen, welchen Reiseanlass habe ich und dann ähm, hängt im Prinzip die Anzahl der Parameter, die berücksichtigt werden, dann von solchen Faktoren ab. Mhm. Ähm, Google Maps bietet ja auch das Routing an. Ähm, wie grenzt ihr euch ab von Google Maps oder was könnt ihr besser oder vielleicht auch, was geht nicht so gut äh, bei, bei MOTIS im Gegensatz zu äh, Google Maps? Um. Ich denke, was zum Beispiel, wo wir aktuell dran noch, noch dran arbeiten, was man zum Beispiel an der Roadmap sieht, ist, dass wir ähm, gerne zum Beispiel mit, mit Valhalla dann ähm, mit wenig Rahmen größere Flächen abdecken wollen und größere Fahrpläne. Ich denke, Google kann wahrscheinlich äh, die ganze Welt abdecken. Ähm, da sind wir noch nicht ganz, aber ich denke, wir können für solche Spezialanwendungsfälle wie zum Beispiel Mobilitätseinschränkungen, ähm, wie zum Beispiel das Dynamic Ridesharing und so weiter, Park-and-Ride-Roundtrip-Routing, äh, das sind alles Themen, die kann ähm, Google aktuell nicht, die werden wir aber demnächst in Motus Open Source anbieten können. Ähm, genau, ich denke, das sind eher solche Spezialthemen und was Google natürlich nicht hat, ist, dass es nicht Open Source ist, das heißt, ich kann nicht einfach ähm, mir das Routing selbst aufsetzen, ähm, mit den Daten spielen und dann... Ähm, also es ist im Prinzip ein kommerzielles Produkt, was äh, Google as a Service anbietet, was aber keinen, ähm, äh, also was ich mir selber nicht aufsetzen könnte und wo ich auch keinen Zugriff auf die Daten habe. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen gehen wir noch die anderen Fragen durch am besten. Thema Mitfahrgelegenheiten, gibt es dort äh, ein, wo man mitfahren kann, also Haltestellen, Bahnhöfe, Parkplätze, aktueller Standort ist hier aufgelistet in der Frage. Ähm, da war gerade irgendwie eine Unterbrechung ganz am Anfang. Ja, äh, ich mache es <lacht> Gelegenheiten. Gibt es dort spezielle ähm, Orte, wo man zusteigen kann? Gibt es dort Einschränkungen äh, mhm. diesbezüglich? Ähm, Im Prinzip äh, ist die Mitnahme bei uns aktuell so geregelt, dass wir quasi für verschiedene ähm, Abschnitte das Ganze machen. Das heißt, wir haben ähm, entweder das am Anfang von dem Startort zum, äh, zu einer Station, von einer Station zu einer Station oder von einer Station zum Ziel. Das heißt, bei Start und Ziel ist es ganz klar, dass ähm, wir da, also zumindest ist es bei uns aktuell so gelöst, dass wir da quasi keinen Übergabeort haben, sondern dass wir quasi die Koordinate, die von in der Anfrage drinsteckt, quasi, dass es dann die der, auch die Koordinate, an der man mitgenommen wird und abgesetzt wird für das Ziel. Ansonsten nehmen wir aktuell Stationen. Wir könnten aber im Prinzip auch, wenn man das jetzt extern spezifiziert, auch diese Stationen ersetzen durch Orte, die quasi speziell zur Übergabe dann besser geeignet sind. Also zum Beispiel Parkplätze, also Park-and-Ride-Parkplätze oder andere Orte, an denen man quasi am besten dann einem aussteigen kann. Eine Frage zur äh, Computation Time, wie schnell rechnet denn der Algorithmus hier äh, als Beispiel gebracht, eine typische intermodale Route von München nach Berlin? Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man genau wissen will und äh, also wie gesagt, der eine Punkt ist, äh, unser Echtzeit-Routing ist deutlich langsamer als das, was wir quasi auf statischen Daten können, das heißt, wenn wir jetzt quasi einfach nur statisch routen, sind wir da so um den Dreh bei jetzt vielleicht einer halben Sekunde, vielleicht ähm, sowas, äh, wenn man jetzt, äh, aber das wäre jetzt quasi so eine on trip Query, also On-Trip heißt, dass man quasi nur einen Startzeitpunkt berücksichtigt und nicht das ganze Intervall, wenn man jetzt quasi das auf der Nutzeroberfläche nutzt, dann äh, sucht diese die Nutzeroberfläche direkt ein ganzes Zeitintervall ab, und wenn man dann das Intervall groß macht, dann wird natürlich auch die Routingzeit zeit enorm ähm, sich nicht, sich steigern. Also ähm, pauschal kann man es schwer beantworten, wenn man jetzt quasi einfach so nur sagt, quasi ähm, schnellste Route von A nach B mit Multik also multikriteriell ähm, Reisezeit und dann zur Umstiege, Ist das aktuell im Schnitt so bei ähm, 250 bis 500 Millisekunden. Ja. Kommt natürlich dann auch die Hardware an. Letzte Frage noch, bei On-Demand-Angeboten, werden dort auch Vorbestellungszeiten berücksichtigt? Um, guter Punkt, das hatte ich ja in dem Vortrag noch gar nicht erwähnt, On-Demand um, ist auch ein Thema, wo wir um, aktuell gerade dran arbeiten, in, in Zusammenarbeit mit Yoki. Um, und da richten wir uns entsprechend auf die an, an die um, Maßgaben, die quasi im Betrieb von Yoki dann relevant sind. Also, da kann das, soweit ich das verstanden habe, auch der Anbieter quasi einstellen, kann ich das quasi zwei Wochen im Voraus buchen oder geht das quasi nur eine Stunde im Voraus? Ähm, genau, also da richten wir uns einfach danach, was quasi der jeweilige Anbieter dann konfiguriert hat. Sehr schön, dann sind wir mit den Fragen durch. Vielen Dank an dich, Felix, für die, vielen für die Beantwortung der vielen Fragen.